Mein bester Freund ist eine sehr wichtige Person in meinem Leben. Wir haben uns in der Schule kennengelernt und sind seitdem unzertrennlich. Wir machen fast alles zusammen und haben viele gemeinsame Interessen. Eines der Dinge, die ich an meinem besten Freund besonders schätze, ist, dass er immer für mich da ist. Wenn ich Probleme habe oder mich einfach nur schlecht fühle, kann ich mit ihm reden und er hört mir zu. Er gibt mir immer gute Ratschläge und versucht, mich aufzumuntern. Wir haben auch viele gemeinsame Hobbys. Wir gehen gerne ins Kino, spielen Videospiele oder gehen einfach spazieren. Wir haben auch schon viele Reisen zusammen unternommen und schöne Erinnerungen gesammelt. Was ich auch an meinem besten Freund mag, ist, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Wenn er ein wichtiges Ereignis hat, wie zum Beispiel eine Prüfung oder ein Vorstellungsgespräch, dann drücke ich ihm die Daumen und unterstütze ihn, wo ich kann. Und genauso macht er es auch bei mir. Ich denke, es ist sehr wichtig, einen besten Freund zu haben, mit dem man alles teilen kann. Ich bin dankbar, dass ich meinen besten Freund habe und freue mich auf viele weitere gemeinsame Abenteuer und Erlebnisse.